Also mein Name ist Ronald Sörensen, ich bin äh, Pressesprecherin und verantwortlich für die Kommunikation bei Changing Cities und äh, mit mir zusammensitzt der Dennis Petri im Vorstand von Changing Cities und einer der Mitinitiatoren des Volksentscheidfahrrad äh, zurück in 2015. Ähm, genau, vier Jahre Mobilitätsgesetz, Knall oder Fall haben wir es genannt. Es geht uns wie immer um die lebenswerte Städte für alle und äh, ich habe heute in diesem Fall äh, nicht ein Bild gewählt mit Radfahrenden, weil wir tatsächlich langsam unseren Perspektiven auch ausweiten und versuchen zunehmend andere Gruppen mit einzubeziehen in unserer Zielsetzung. Also nicht nur äh, Fokus auf die Radfahrende, sondern äh, mit dem Fokus auf alle Menschen. Gehen wir kurz zurück vom Volksentscheid zum Fahrrad-zum-Mobilitätsgesetz. Wir haben 2015 äh, zehn Forderungen aufgestellt für ein Radgesetz in Berlin. Ähm, das sind, die sind hier äh, kurz abgebildet, nichts Besonderes. Ähm, 100 äh, Radschnellwege für Pendler auf dem Rad in die Stadt oder zwei Meter breite Radwege an allen Hauptstraßen zum Beispiel. Ähm, wir sammelten dann innerhalb von dreieinhalb Wochen 105 über 105.000 Unterschriften. 20.000 waren, waren erforderlich, aber der Zulauf war halt enorm. Wir hatten den richtigen Move zum richtigen Zeitpunkt in 2016, kurz im Zusammenhang mit dem Wal, dem Walzus, der zu zum Senat, wo eben der rot-rot-grüne Koalition ähm, gewählt wurde und die aufgrund der überwältigenden Zustimmung zu unserem Vorhaben, zum Volksentscheid gesagt haben, gut, wir gehen in Verhandlungen ähm, mit euch und wir äh, äh, haben dann eben mit anderen Verbänden zusammen, BUND und ADFC in erster Linie und Fuß e.V., das Mobilitätsgesetz dann verhandelt, was wir am Anfang gesagt haben, wir wollen ein Radgesetz, haben wir auch bekommen, aber zusätzlich gibt es natürlich dazu ein Fußteil und einen Wirtschaftsteil, was natürlich auch sinnvoll ist, dass wir nicht nur ausschließlich auf den Radverkehr fokussieren. Die, Rad-, die Changing Cities Bewegung hat sich enorm erweitert. Wir haben heute 53 Radentscheide in Deutschland. Also das ist eine Wahnsinnige Steigerung, 2020 war das Jahr, da hatten wir 16 neue Rattenscheide und ähm, was nicht mit hier draufsteht auf den Runden äh, ist natürlich ganz entscheidend, Bayern die, die als Flächenland, das in diesem Jahr dazugekommen ist, vor wenigen Wochen auch einen Radentscheid gestartet hat für fuß- und radfreundlicheres Land, äh, für ein ganzes Land, äh, für ein ganzes Bundesland. Ähm, wir sind jetzt vier Jahre nach der ähm, Verabschiedung des Gesetzes und wir müssen einfach sagen, der Handlungsdruck wächst. Wir stehen vor einer Umsetzungslücke, äh, denn seit 1919 sind nicht nur die absoluten Werten, sondern auch die Pro-Kopf-Emissionen aus dem CO2 in dem Berliner Verkehr äh, unverändert bzw. angestiegen. Das heißt, wir haben also... Nicht, wir stehen heute nicht mit einem kleineren Problem als vor vier Jahren, sondern das Problem wächst und wächst. Die Zulassungszahlen wachsen und wenn wir das nicht im Vergleich zu 1990 setzen, sondern im Vergleich zu 19 sind es tatsächlich 44 Prozent, die wir bis 2030 reduzieren müssen. Also eine Riesenaufgabe, die Hälfte der Emissionen muss allein in Berlin aus dem Verkehrssektor raus. Wir hatten letztes Jahr natürlich auch eine Bilanz gezogen. Ähm, äh, der Output 2021 im Vergleich zur Gesamtaufgabe war ernüchternd. Ähm, wir müssen, Ich will das jetzt nicht alles in kleinen äh, Detail äh, durchgehen, aber man sieht hier, fertiggestellt 2020, ähm, ist doch sehr oft 0% ähm, Prozent von dem, was wir eigentlich hätte machen müssen. Also wir haben schon letztes Jahr gesehen, es knirscht ganz gewaltig in dem Mobilitätsgesetz. Und was wir natürlich äh, als, äh, festgestellt haben, die Geschwindigkeit mit der 2020, äh, äh, das schnellste Jahr bisher äh, in Berlin, äh, wo mit in Bezug auf die Radverkehrsanlagen oder Errichtung von Radverkehrsanlagen, war trotzdem so langsam, dass wir 100 bis 200 Jahre bräuchten, um das Gesetz quasi umgesetzt zu sehen. Ähm, sorry. Gucken wir dann heute äh, an, wie es aussieht. Äh, wir haben seit letztem Jahr, äh, neuer neu, neuerdings kann man sagen, einen Radverkehrsplan und ein Radnetz. Ähm, äh, wir haben hier versucht, in der Graf also grafisch darzustellen, äh, wie die Entwicklung aussehen soll. Also das blaue, die blaue Linie ist hier das des, äh, Senat der Senatsverwaltung äh, nach dem Radverkehrsplan und ähm, die rote Linie ist eine äh, kumulierte äh, Gesamtzoll, wo wir einfach nur eine eine gerade äh, geradelinige Steigerung äh, geplant haben, um zum gleichen Ziel zu kommen. Äh, wie man hier sieht, äh, der, äh, die Senatsverwaltung geht quasi von 0% Umsetzung aus bis 2021, bis letztes Jahr, und fangen dann so langsam an, dass wir in die, die Pötte kommen. Äh, und man sieht äh, in dem Unterschied zwischen den beiden Graphen wie enorm groß äh, der Unterschied zu einem durchschnittlichen äh, Vorankommen ist. Und was man auch dazu sagen muss, in den letzten Jahren des äh, Mobilitätsgesetz ist in der Umsetzung, ist das, ist, also, muss die Senatsverwaltung quasi sechsmal so viel erledigen wie im 2022. Also das sind enorme Aufgaben, die äh, vor uns stehen. Es sind, äh, gucken wir dann heute auf die Radschnellverbindung zum Beispiel, sehen wir, es ist nichts errichtet, null Prozent. Ähm, und die Planungen sind deutlich hinter dem eigenen Zeitplan. Eine, eine Planung ist abgebrochen komplett und zwei sind unterbrochen, weil es da offensichtlich Probleme gab. Also da sind wir auch tatsächlich richtig im Verzug. In Bezug auf das Vorrangnetz ist etwas mehr als ein Prozent der Netzlänge erstellt. Allerdings sind diese auch nur unvollständig. Also oft fehlen die, ähm, die Lichtsignalanlagen oder äh, die Kreuzungen sind eben noch gar nicht äh, in irgendeiner Art und Weise sicher gemacht. Ähm, bezüglich auf das Ergänzungsnetz, das sehen wir leider in der Umsetzung gerade von unter einem Prozent der Netzlänge. Äh, bei den Hauptverkehrsstraßen ähnlich weniger als ein Prozent der Netzlänge ist tatsächlich umgesetzt heute. Ähm, und wenn wir auf das Vorrangnetz nur 2022 und 2023 sehen, da sieht der Radverkehrsplan 100 Kilometer vor, da fehlt uns, wir sehen das nicht, wo das ist, der Planungsvorlauf. Also um etwas zu bauen, muss man es ja erstmal in der Vorplanung gehen. Das sehen wir tatsächlich nicht so, dass wir sehr infrage stellen, dass der Senat tatsächlich 100 Kilometer bis Ende 2023 schaffen würde. Dazu kommt, ist, dass für alle Netzbestandteile fehlt jeglicher Planungsvorlauf, auch für die Jahre ab 2024. Es ist natürlich klar, wenn man so was, äh, der, der ganze Vorlauf, wenn man zum, äh, mit äh, Ergänzung setzt glaube ich, ist 25 muss man, will man anfangen da zu bauen, aber da, da muss man natürlich nicht Mitte 24 anfangen zu planen, sondern Jahre vorher, sonst äh, wird das eben nichts. Ähm, gucken wir uns noch mal die finanzielle Ausstattung des Radverkehrsplans an. Ähm, ich habe hier das Vorhang jetzt rausgenommen, weil es ein wesentlicher Teil ist natürlich. Es ist laut Radverkehrsplan 850 Kilometer lang. Die Planungs- und Baukosten betragen 670 Millionen Euro. Die Fertigstellung soll 2027 sein, also in fünf Jahren. Äh, geplant ist laut dem Radverkehrsplan 40 Kilometer dieses Jahr und 60 Kilometer nächstes Jahr. Ich habe es gerade erwähnt. Das kostet, wenn man ein bisschen rechnet, also 100 Kilometer von 850 Kilometer sind etwa 80 Millionen Euro. Im Haushalt allerdings finden wir nur 27 plus 32 Millionen insgesamt, also knapp 60 Millionen. Und zwar so für alle Radverkehrsmaßnahmen. Wie das heißt, wir haben also hier eine Lücke. Nur für, den, für das äh, Vorrangnetz von 20 Millionen Euro in den nächsten zwei Jahren plus alles andere, was noch gemacht werden, der Vorplanung des Vorrangnetzes. Die sehen nämlich so aus, äh, was errichtet, fertiggestellt werden muss, 2024, 100 Kilometer, 150 Kilometer 2025 und jeweils 250 Kilometer in den Jahren 2026 und 2027. Diese Vorplanung ist nicht im Haushalt quasi eingeplant. Der Planung des Ergänzungsnetzes mit Baubeginn 2025, Fehlanzeige. Planung und Bausausführung der Radschnellverbindung auch kein Geld dafür. Für Fahrradparkhäuser und Fahrradbügel ebenso nicht und für alle anderen sonstigen Maßnahmen, die sich aus dem Mobilitätsgesetz ergeben, fehlt uns auch tatsächlich Geld. wir stehen also gegenüber eine gewaltige Unterfinanzierung des Mobilitätsgesetzes. Nicht nur in der Zukunft, sondern heute. Die offene Baustelle, AV, Rad und Gehwege, wir wollen dazu nichts mehr sagen, außer dass wir seit 2017 keine Neuigkeiten dazu haben. Und jetzt gebe ich dann weiter oder über an äh, Dennis. Bitte. Ja, schönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Ähm ich möchte noch mal ganz kurz alle bitten, ihr Mikrofon auszuschalten, äh, damit wir keine Nebengeräusche hier haben. Ähm, und ich möchte ganz kurz äh, eine Bewertung abgeben unserer neuen alten Landesregierung. Wir haben äh, ja letztes Jahr Wahlen zum Abgeordnetenhaus gehabt. Äh, herausgekommen ist dort eine... Äh, der Koalition der Landesregierung rot-grün-rot. Also, wir haben dieselben Parteien, die zusammensitzen, die allerdings in etwas unterschiedlicher, in unterschiedlichen Mengenverhältnissen dort sind. Deswegen rot-grün-rot. Rot, Rot. Ich werde starten mit einer kurzen Bewertung zum Koalitionsvertrag. Dann werde ich noch mal über die äh, aktuellen äh, Haushaltssituationen und äh, einige anstehende Aufgaben kurz berichten. Wir haben äh, bei Rot-Grün-Rot, -Rot, äh, der Radverkehr im Koalitionsvertrag äh, ist äh, aufgenommen äh, und zwar äh, tatsächlich im Koalitionsvertrag sogar ambitionierter als im Radverkehrsplan. Dort heißt es, bis zum Jahr 2026 soll die Realisierung des Vorrangennetzes und geschützter Radinfrastruktur und Hauptstraßen erfolgen. Innerhalb eines Jahres wird der Radverkehrsplan durch einen Maßnahmenplan ergänzt, die Konflikte bei Überlagerung und so weiter und so weiter. Ähm, wir, das ist erstmal gut, das ist die Umsetzung geltenden Rechts in den Richtlinien der Regierungsarbeit die dann das Verwaltungshandeln bestimmen, ist die Zahl 2026 auf 2027 dann äh, herabgesetzt worden. Also man hat da die Ambitionen wieder runtergeschraubt, bewegt sich aber da immer noch im Rahmen des Radverkehrsplans, äh, der übrigens auch äh, vorschreibt, dass binnen sechs Monaten nach Verabschiedung, das war im Dezember, Anfang Dezember letzten Jahres, ein Netzänderungsverfahren äh, eingesetzt wird. Und bittet einen Jahre, eines Jahres, also bis Dezember diesen Jahres, der, äh, der Maßnahmenplan erstellt wird. Im Moment äh, wissen wir nicht, wie dort der Status ist. Wir wissen nicht, ob das Netzänderungsverfahren bereits etabliert und ausgearbeitet und etabliert ist. Wir wissen auch nicht, ob der Maßnahmenplan bislang angegangen ist. Aber soweit referiert der Koalitionsvertrag erstmal die äh, geltende Rechtslage. Denn der Radverkehrsplan ist ja, das muss man immer wieder sagen, kein reines Planungsdokument, sondern geltendes Recht, weil er als Rechtsverordnung verabschiedet wurde. Nächste Folie. Nächste Folie. Ah, Hat sie schon. Okay, danke. Entschuldigung. Ähm, wir gehen nochmal eins zurück. Ja. Entschuldigung, bitte. Wir haben hier zwei Monitore, äh, zwei Personen. Zum Thema Kiezblocks. Wir haben, äh, wie Sie sicher wissen, äh, 2019 die Kampagne gestartet für Kiezblocks in Berlin. Äh, Kiezblocks sind äh, seinerzeit oder sind angelehnt in der Idee an die super in Barcelona Superblocks. Wir wollen also die Straßen innerhalb der Kieze gerne öffnen für den Rad- und Fußverkehr und den motorisierten Durchgangsverkehr reduzieren. Das hat die neue Koalition aufgegriffen in ihrem Koalitionsvertrag tatsächlich was wir als Erfolg unserer Arbeit an dieser Stelle auch werten. Es gibt inzwischen, da kommen wir gleich noch zu, knapp 60 Initiativen in Berlin für Kiezblocks und eine ganze Reihe beschlossener. Die Koalition hat sich also vorgenommen, in Wohngebieten unterstützt die Koalition Maßnahmen zur Vermeidung von motorisiertem Durchgangsverkehr und zur Verkehrsbereitung zum Beispiel Kiezblocks. Die Koalition wird diese Maßnahmen durch ein Förderprogramm für Quartiersgestaltung unterstützen. Seite 61 im Koalitionsvertrag. Und beim Thema Verkehrssicherheit hat die Koalition sich vorgenommen, die Leitlinie der Koalition ist Vision Zero. Auch hier referiert sie im Wesentlichen das Mobilitätsgesetz zur Vermeidung von Verkehrsunfällen mit Personenschäden. Die Koalition wird das Verkehrssicherheitsprogramm entsprechend der Ziele des Politikrahmens Verkehrssicherheit 2021 bis 2030 der EU weiterentwickeln. Das ist tatsächlich nochmal ein Novum. Denn die Koalition hat sich damit darauf verständigt, dass das Verkehrssicherheitsprogramm der Zielsetzung folgt, die Zahl der schweren Personenschäden in Berlin bis 2030 um 50 Prozent zu senken gegenüber der, gegenüber der, äh, der des Stichtags 2020. Es wird ähm, derzeit entwickelt, der Prozess... Stimmt vorsichtig, optimistisch. Dort werden eine ganze Reihe von StakeholderInnen eingebunden. Ähm, aber ob am Ende tatsächlich diese Anforderungen enthalten sind und vor allem äh, daran krankt ja das letzte Verkehrssicherheitsprogramm nicht an Zielen, sondern an geeigneten Maßnahmen, also ob es mit geeigneten Maßnahmen unterlegt wird, das äh, steht im Moment noch in den Sternen. Also auch hier sind wir noch in einem offenen Prozess. Jetzt schauen wir uns mal an, denn ähm, wir müssen ja schauen, wenn wir solche Ziele umsetzen wollen, müssen wir ja schauen, wie sind sie denn tatsächlich untersetzt? Und hier müssen wir tatsächlich unsere große Enttäuschung kundgeben, denn die äh, Realität im Entwurf zum Doppelhaushalt sah durchaus anders aus. Wir haben uns hier mal äh, den Spaß gemacht, die äh, einzelnen Titel für den Radverkehr, für den Fußverkehr, für die Verkehrssicherheit und auch für die Gelder, die die Bezirke bekommen, im Haushaltsentwurf der Senatsverwaltung für Umweltverkehr und Umwelt, Mobilität, Verbraucher und Klimaschutz, wie sie jetzt heißt, aufzuzählen. Und wie man sieht, hat die Senatsverwaltung gegenüber 2021, wo sie 32,1 Millionen für den Radverkehr im Ansatz hatte, für die Infrastrukturmaßnahmen des Radverkehrs im Ansatz hatte, den, äh, ihren Ansatz an Ausgaben für 2022 um knapp 6 Millionen äh, gesenkt und äh, für 2023 noch mal, also insgesamt um, über, um knapp 3 Millionen. Äh, raunfeld hat vorhin ausgeführt, dass wir eigentlich an dieser Stelle einen Aufwuchs an Mitteln bräuchten. Vor allem bräuchten wir den Aufwuchs an Mitteln genau deswegen, weil wir ja jetzt schon in die Planung für die Projekte für 23, 24, 25 und 26 einsteigen müssen. Das heißt, auch dort haben die Planerinnen und Planer äh, keine Sicherheit bekommen mit dem Entwurf, den die Senatsverwaltung vorgelegt hat. Äh, beim Fußverkehr haben wir äh, leichte Zuwächse zu verzeichnen tatsächlich, auch bei der Verkehrssicherheit. Äh, haben wir leichte Zuwächse zu verzeichnen im Ansatz. Also da hat man ist man zumindest ein wenig vorangegangen. Ähm, und äh, bei den Geldern für die Bezirke ähm, sieht man aber erneut, dass dort ganz erhebliche Kürzungen ähm, äh, vorgesehen waren, nämlich äh, zum Beispiel in dem äh, Dienstleistungstitel äh, im Kapitel 2707 54010. Äh, hat man im Teil Ansatz 1, Verkehrskonzepte, äh, Entwicklung und Beteiligung, den Ansatz um 600.000 Euro, also um 60 Prozent gekürzt, der Gelder für die Bezirke, die zum Beispiel für die Entwicklung von Kiezblocks zur Verfügung stehen. Äh, auch das schulische Mobilitätsmanagement hat man mehr als halbiert. Ähm, einzig und temporäre Spielstraßen hat man 50.000 Euro pro Jahr dort im Ansatz der äh, Verkehrsverwaltung äh, noch aufgeführt. Das Abgeordnetenhaus äh, hat dann in den Haushaltsberatungen äh, noch mal äh, etwas draufgelegt, tatsächlich, muss man sagen. also Dort wurden diese äh, Kürzungen, die durch die SenumVK VK vorgenommen wurden, teilweise zumindest korrigiert. <lacht> Wir äh, erreichen beim Radverkehr für dieses Jahr ungefähr 28 Millionen Euro und für nächstes Jahr im Beschluss des Abgeordnetenhauses sind wir wieder auf dem Niveau von 2021. Sie werden aber bemerkt haben in der Vorrede von Frau Sörensen, dass wir dort lange nicht ausreichend finanziert sind. Wir haben für die äh, allein für das äh, Vorrangnetz, wenn man jetzt die gesamten Gelder im Radverkehr dafür verwenden würde, haben wir eine Unterfinanzierung von 25 Prozent für dieses und nächstes Jahr. Also die Korrektur des Abgeordnetenhauses äh, hat zwar Eingegriffen, aber auch hier hat man das Abgeordnetenhaus nicht die Kraft gehabt, äh, tatsächlich die benötigten Mittel auch bereitzustellen. Für den Fußverkehr gab es leichte Aufwächse. Auch beim Thema Verkehrssicherheit hat das Abgeordnetenhaus nochmal eine Schippe draufgelegt. Äh, sehr begrüßen äh, tun wir allerdings tatsächlich, dass das in der im Koalitionsvertrag anvisierte ähm, Programm für Kiezplots, für Verkehrsberuhigung, äh, Quartiersumgestaltungen, äh, das im Haushaltsentwurf der ZEN um VK nicht vorgesehen war, durch das Abgeordnetenhaus tatsächlich nochmal für die beiden kommenden Jahre mit insgesamt 30 Millionen Euro äh, mit einem neuen Haushaltstitel äh, im Kapitel 2707 äh, unterlegt wurde. Hier sieht man aber tatsächlich nochmal auch die Prioritätensatzung. Da komme ich gleich nochmal zu. Ich möchte nochmal ganz kurz zum Thema Personal. Kommen. Hierzu habe ich Ihnen ein Zitat kopiert aus der Sammelvorlage, die die Senatsverwaltung bei der Beantwortung der Fragen zum Doppelhaushalt an das Abgeordnetenhaus gesendet hat. Hier sehen Sie, dass offensichtlich bislang kein Stellenaufwuchs beim Thema Radverkehr vorgesehen ist. Weder bei der Infravelo noch in der Senatsverwaltung. Da windet man sich etwas, aber bislang gibt es dort keine Anzeichen, dass diese Stellen dort auch verortet werden. Und das ist genau das Problem, das Frau Sörensen beschrieben hat. Wir brauchen eigentlich jetzt die Stellen und müssen die möglichst bald mit Personal besetzen, trotz aller Schwierigkeiten, die es dort äh, gibt, äh, die wir auch nicht kleinreden wollen, äh, geeignetes Personal zu finden. Trotzdem äh, brauchen wir die im Stellenplan und äh, die entsprechenden Bemühungen der Senatsverwaltung, damit wir das Personal haben, um gegebenenfalls mehr Mittel, die wir im nächsten Doppelhaushalt 24/25 dann vielleicht bekommen, überhaupt jetzt schon äh, verplanen zu können. Also wir sind sozusagen in der Situation, dass wir uns jetzt schon die Radverkehrswende und die Planungen für die kommenden, also bis Mitte, mindestens Mitte des Jahrzehnts äh, verhageln und wir den vom Radverkehrsplan geforderten Aufwuchs an Geldern überhaupt gar nicht auf die Straße bringen könnten, so wie ihn denn überhaupt äh, bekämen in der nächsten im nächsten Doppelhaushalt. Wenn wir also die ähm, Realität äh, des Landeshaushalts äh, mit dem Koalitionsvertrag und vor allem auch den rechtlichen Gegebenheiten, nämlich dem Radverkehrsplan vergleichen, dann sehen wir: Es gibt kein neues Personal, das ist nicht in Sicht. Der Haushaltsentwurf missachtet den Koalitionsvertrag grob tatsächlich, äh, zum Beispiel. Äh, durch die Nichtaufführung des Förderprogramms für Quartiersumgestaltungen, aber auch äh, die Umsetzung des Radverkehrsplans äh, wird, dort nicht, ähm, wird dort nicht abgebildet. Ähm, also auch die rechtliche äh, Umsetzung nicht. Und die Abgeordneten korrigieren diese Fehler zwar in Teilen, aber ähm, dem Parlament fehlt auch die Konsequenz, hier beim Radverkehrsplan die ausreichenden Mittel zu annoncieren. Wenn wir das also zusammenfassen, ähm, dann, ähm, oder wenn wir nochmal schauen, wie sieht es denn bei anderen Sachen aus? Man könnte jetzt sagen, okay, wir haben einen Sparhaushalt, alle müssen sparen. Äh, das stimmt aber tatsächlich nicht. Wir haben bei anderen Titeln äh, im Haushaltsentwurf, äh, haben wir überhaupt gar kein Problem, Aufwüchse zu realisieren. Auch in, äh, auch in der Vorgabe der Sendung VK, äh, im Gesamthaus dort äh, äh, dort werden große Straßenbauprojekte weiter unvermittelt äh, weitergeführt. Ich nenne zum Beispiel den Titel äh, 72002 im äh, Kapitel 740. Ähm, dort wird, äh, werden Maßnahmen im Zusammenhang mit Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen von 1,9 Millionen äh, in 2021 auf 5,4 bzw. 7,0 Millionen in 2022 und 2023 hochgesetzt. Wir haben auch in anderen Teilen des Haushaltes der Senatsverwaltung, also im Einzelplan 7, zum Beispiel beim Zuschuss an die Grünen Berlin für Investitionen. Das ist das Kapitel 750 äh, im Titel 89145. Ähm, die werden äh, von 6 Millionen auf äh, 9,8 Millionen bzw. 8,6 Millionen erhöht. Ich finde, das sind alles Punkte, die kann man tatsächlich so machen. Aber was man da sieht, ist, ja, dass der Mittelabfluss auch nach vier Jahren Mobilitätsgesetz ähm, im Radverkehrsteil nicht funktioniert. Und das ist tatsächlich die Aufgabe äh, der Hausleitung, das entsprechend zu organisieren. Ähm wir haben jetzt einige Neuerungen tatsächlich. Die Senatorin hat ja ähm, relativ früh, auch im 100-Tage-Programm, ihre äh, Projektgruppe äh, vorgestellt für die ähm, Beschleunigung ähm, des Radwegeausbaus an Hauptstraßen. Diese Projektgruppe soll mit vereinfachten Geschäftsprozessen zur Beschleunigung der Planung an Hauptverkehrsstraßen führen. Das sind letzten Endes die Erfahrungen aus den power up die dort verarbeitet werden. Überall dort, wo kein Bagger kommen muss, ähm, ist sozusagen der Gedanke, das über äh, straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zu machen. Diese Projektgruppe ist allerdings nach unserem Wissen bislang personell viel zu schwach besetzt, um die Bedarfsmeldungen der Bezirke überhaupt zu bearbeiten. Also wir haben dort äh, soweit wir wissen zwei bis drei Personen in der Infravelo und der Hauptverwaltung insgesamt, die in dieser Projektgruppe dann zusammenarbeiten und die machen das als zugleich Aufgabe. Das heißt, die müssen den ganzen anderen Rest machen. Das heißt, wir sind, haben dort einen personellen Bottleneck, da gab es jetzt ein paar Projekte, aber letzten Endes, ähm, können äh, diese, kann diese Projektgruppe im Moment die Bedarfsmeldungen der Bezirke, ähm, das haben sich ja eine ganze Reihe von Bezirken, zehn, soweit ich weiß, bereit erklärt, mit der Projektgruppe zusammenzuarbeiten, äh, überhaupt gar nicht, äh, gar nicht alle abarbeiten, äh, um hier zu einer wesentlichen Beschleunigung zu bekommen und das ist unserer Meinung nach ja auch eine schöne ähm, ein schöner ausweg dass es nicht ähm, dass man sich nicht darum kümmern muss die bezirke äh, die sich bislang noch weigern geltendes recht umzusetzen das muss man sich mal vorstellen es gibt teile der Verwaltung in berlin die sich weigern geltendes recht im radverkehrsplan umzusetzen äh, dort sich äh, mit anderen Maßnahmen äh, die das ähm, das, die die Gesetze des Landes Berlins äh, vorsehen, um sich mit äh, Bezirken, die die Aufgaben verweigern, äh, auseinanderzusetzen, das äh, in Gang zu setzen. Man setzt dort also immer noch auf Freiwilligkeit, äh, obwohl aus der Erfahrung der letzten Jahre vollkommen klar ist, dass die Freiwilligkeit der Bezirke äh, nicht immer und überall gegeben ist. Ganz unabhängig davon, ob sie die Kapazitäten haben oder nicht. Die eigentliche Aufgabe, vor der die Senatorin aber steht, äh, ist nochmal im Koalitionsvertrag, also bei den Prozessen nochmal steht, ist eigentlich im Koalitionsvertrag schon vorgegeben. Dort heißt es nämlich äh, im Verwaltungskapitel auf Seite 133, die Zuständigkeit für Planung, Bau und Instandhaltung der Hauptverkehrsstraßen für den gesamten Querschnitt sowie für die Fahrradstationen und Fahrradparkhäusern geht von den Bezirken an den Senat über. Im für Verkehr zuständigen Senatsressort wird eine zentrale Organisationseinheit aufgebaut, um die neuen Aufgaben gebündigt zu bewerkstelligen. Diese wird mit den notwendigen Personal- und Finanzressourcen ausgestattet. Dabei wird auch der Aufbau eigener Baukapazitäten geprüft. Das heißt nichts anderes, als dass wir ein Landestiefbauamt aufbauen wollen. Das hat sich die Koalition vorgenommen. Und wenn man sich mal anschaut, das ist eine strategische Großaufgabe in der Verwaltungsreform, die tatsächlich in der Umsetzung auch des Radverkehrsplans, aber sicher auch bei der ÖPNV-Beschleunigung und so weiter, eine ganze Reihe reißen wird. Aber das ist eine langfristige Aufgabe, die man angehen muss. Das wird mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Möglicherweise muss das AZG, das Allgemeine Zuständigkeitsgesetz, dafür auch mehr als einmal geändert werden. Erstmal mit Experimentierklauseln, dann mit der Übergabe in die Senatsverwaltung. Also und das diese diese strategische Aufgabe, die findet sich im Doppelhaushalt überhaupt gar nicht abgebildet, weder beim Personal noch beim Geld. Das heißt, es ist vollkommen unklar, ob dort in den nächsten zwei Jahren oder in den nächsten anderthalb Jahren irgendetwas passiert. Und wenn man sich aber anschaut, der nächste Haushalt wird im Sommer nächsten Jahres verabschiedet, dann ist die Legislaturperiode aber nur noch drei Jahre lang. Und wir haben im Moment Arg dass dieses Großprojekt mit äh, diesem sagen wir mal, langsamen Anlauf, den wir jetzt äh, bemerken oder eben nicht bemerken, äh, überhaupt zum Erfolg geführt wird. Knall oder Fall? Unserer Ansicht nach sind die Jahre 2022 und 2023 die entscheidenden Jahre sein, ob das Mobilitätsgesetz überhaupt noch auf die Straße kommt. Wir haben die äh, ersten vier Jahre seit äh, Entstehen des Mobilitätsgesetzes jetzt ja, im Klein-Klein rumgewurstelt. Ähm, und jetzt bleiben noch acht Jahre zur Umsetzung des Radverkehrsnetzes. Ähm, über die äh, Fortschritte hat Frau Sörensen ja schon berichtet. Wir sehen im Moment nicht, dass strategisch zentrale Aufgaben und Prozesse ähm, äh, in der nötigen Konsequenz angegangen werden. Also Die Geschäftsprozesse äh, zum einfachen Aufbau eines Landestiefbeamtes. Ähm, die Frage auch, äh, ob man Vorrangnetze in, äh, äh, noch mal anders äh, angeht, All das äh, mag in der Diskussion sein, aber uns liegen keine Informationen darüber vor, ob das Thema tatsächlich inzwischen angegangen wird. Ähm, wir äh, sehen, dass äh, beim Radverkehrsplan äh, wir zwar eine Reihe von Lippenbekenntnissen haben aus der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher und Klimaschutz, aber das geltende Recht, eben der dieser Radverkehrsplan, nicht umgesetzt wird, also die sein VK versagt die Umsetzung des geltenden Rechts. Und äh, tatsächlich ähm, waren wir wirklich wirklich entsetzt, als wir diesen Haushaltsentwurf gesehen haben. Denn ähm, das Signal, das daraus kommt, das ist ja verheerend. Ja? Wenn eine Senatorin, eine grüne Senatorin, die auch noch mal angetreten ist, ähm, mit, der, na, mit dem Wunsch und auch dem Ziel, den Radverkehr voranzubringen, ja, dort Kürzungen vornimmt. Und wenn eine grüne Senatorin, die angetreten ist, auch im Wahlkampf, ja, sich sehr positiv auf Kiezblocks bezogen hat, dass dann den Beschluss der Koalition nicht im Haushalt abbildet, dann äh, müssen wir leider sagen, dass wir im Moment bei der Senatorin, bei Frau Jarasch, keine Priorität für den Radverkehr und den, und den Fußverkehr, bzw. Kiezblocks, erkennen können. Das musste vom Abgeordnetenhaus teilweise korrigiert werden. Und das ist dann schon so ein bisschen eine Enttäuschung, die ich hier auch transportieren möchte. Und wir sehen jetzt aufgrund auch dieser, dieser Sachen jetzt nicht zwangsläufig so optimistisch in die Zukunft, dass wir das noch hinkriegen oder dass die Senatorin das noch hinkriegt. Aber sie ist auch erst in einem halben, seit einem halben Jahr im Amt. Sie hat also da noch die Möglichkeit tatsächlich auch faktisch, jetzt korrigieren einzugreifen. Wenn wir jetzt schon nicht das Geld und das Personal haben, ja, dann muss sie jetzt mit Hochdruck diese strategischen Umorganisationsprozesse, die Vereinfachung der Geschäftsprozesse, die Verbesserung der, Planungs, äh, der, der, der Planungseffizienz äh, vorantreiben, dass, wenn sie dann im nächsten Doppelhaushalt mehr Geld und mehr Personal dafür bereitstellt sie in der Lage ist, das, was jetzt versäumt wird in den nächsten Jahren, dann doch noch aufzuholen. Und äh, damit ähm, würde ich zurückgeben an Raumheld Sörensen, die Sie nochmal äh, darüber informieren wird, was denn unsere Changing Cities-Projekte sind für die nächsten äh, Monate und Jahre und äh, wie wir als Organisation Bilanz ziehen äh, unserer Arbeit. Vielen Dank. Ja, ich hoffe, ich bin jetzt zu hören. Wir müssen hier immer uns abwechseln, sonst gibt es viel Schleifen. Also ähm, vielen Dank erstmal. Ähm, wir stehen natürlich äh, da. Wir haben das äh, den Volksentscheid äh, gemacht oder durchgeführt. Wir haben das Mobilitätsgesetz verhandelt und leider festgestellt, dass äh, nicht mal das Geltende äh, ein, ein Rechtsgrundlage zu haben reicht, um die Verkehrswende voranzutreiben. Und wir haben deswegen äh, Ende 2019 ähm, die block bewegung in, initiiert, ähm, da haben wir also innerhalb von zwei Jahren, zwei Jahren, paar Monaten, äh, von Null, äh, sind wir von Null auf jetzt heute 59 Initiativen in der Stadt, ähm, die sich für Kiesblocks, also für weniger motorisierten Durchgangsverkehr einsetzen, in ihrem, in ihrem Wohnblock, in ihrem Wohnquartier. Ähm, und äh, wenn wir das im Detail angucken, ich verstehe das nicht hier, aber so ist es. Ähm, ja, ich habe ein le leicht schlechtes Bild, aber ich hoffe, man sieht es trotzdem. Äh, wir haben hier die Kiezblocks abgebildet. Die es gibt in Berlin die 59 Initiativen. Die blauen sind äh, da, wo man noch kämpfen muss. Die rosanen sind diejenigen, die im Prozess sind, umgesetzt zu werden. Äh, mehr will ich jetzt nicht sagen. Es sind noch lange nicht... Ähm, alle so weit, dass man sagen kann, das äh, wird was. Aber was wir natürlich sehr erfreulich äh, feststellen mussten vor wenigen Wochen, dass ähm, der Senat, äh, Quatsch, dass der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg äh, sich dafür entschieden hat, äh, ihr komplettes Bezirk äh, zu äh, Verkehrs zu beruhigen. Und äh, man sieht ja tatsächlich, äh, wenn man den Unterschied, da sind enorm viele Initiativen in Friedrichshain-Kreuzberg und der Sprung, der den ganzen Bezirk dort zu ver oder Verkehrsberuhigung dort einzuführen, ist tatsächlich gar nicht mehr so groß. Und das ist natürlich für die Bewegung ein Riesenerfolg, dass wir nicht nur auf Klein-Klein ähm, rum agieren müssen, sondern dass tatsächlich ähm, eine ganze, ein ganzes Bezirk, das ja entspricht ja eine westdeutsche oder ostdeutsche mittelgroße Stadt, so viele Menschen wohnen ja da, also das ist ein enormer Erfolg einen enormen Erfolg, den wir äh, weiterbauen wollen und ähm, wir sehen auch zunehmend, dass die -Blocks, äh, aus, also dass wir Anfragen aus dem Bund, äh, von bundesweit äh, erhalten, ähm, um dort auch in den verschiedenen Städten äh, das Prinzip der Verkehrsberuhigung umzusetzen. Ähm, wir haben eine zweite Kampagne in Gang gesetzt und zwar äh, etwas, was wir immer im Hinterkopf hatten, was uns immer wichtig war. Aber jetzt haben wir gesagt, wir haben auch die Kapazitäten tatsächlich, eine Kampagne durchzuführen am 16. Juni, also vor letzter Woche quasi, haben wir die gestartet. Unsere Forderung sind 100 Schulzonen pro für Berlin und pro Jahr. Eine Schulzone ist ein Gebiet vor einer Schule, die wirklich autofrei ist. Während der Schulzeit, während der Betriebszeit, der Bildungseinrichtung, es kann auch eine Kita sein. Wir wollen mit dieser Kampagne auf den Konflikt hinweisen, dass Kinder im Prinzip nicht vorgesehen ist im Straßenraum im Moment. Und dass, indem wir ihnen physisch, praktisch, konkret Platz zurückgeben, schaffen wir Orte, wo die Kinder dann auch tatsächlich sich ausbreiten und sich entfalten können, was äh, sie sonst nur hinter den ähm, oder eben auf dem Schulhof dürfen im Moment. Äh, wenn wir das schaffen, das ist das smarte Ziel, das wir uns vorgenommen haben: 100 Schulzonen pro Jahr einzurichten, äh, dann hätten wir in 2030 knapp 700 Grundschulen und das sind tatsächlich die Berliner Schulen. Äh, die wären dann alle autofrei. Ähm, Fazit. Von dem Ganzen, wir müssen es einfach so hart sagen, die Verkehrswende findet in Berlin noch nicht statt. Wir haben viele Ansätze, wir haben Gehwegvorstrecken, wir haben 400 Meter, 500 Meter Radwege, geschützte Radwege an Hauptstraßen an manchen Stellen. Es gibt Maßnahmen, es gibt auch strukturelle Sachen, aber die große Verkehrswende, die wirkliche Transformation des andere Mindset findet in Berlin tatsächlich noch nicht statt. Und wir sehen das ja erschreckenderweise in diesem Doppelhaushalt, das soeben verabschiedet wurde. Meine Redezeit ist um und unsere Redezeit ist um, aber wir beziehen das tatsächlich, beziehen das auch auf das Mobilitätsgesetz. Es wird und wurde enorm viel darüber geredet, was zu tun ist. Wir müssen die Senatsverwaltung, die Bezirke, die müssen jetzt ins Bauen kommen, die müssen in Realisierung kommen. Wir haben nur acht Jahre Zeit. Es ist so knapp für das enorme, die enorme Anstrengung, die man sich vorgenommen hat mit dem Mobilitätsgesetz. Wenn wir weiterhin, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann werden wir das Mobilitätsgesetz nie erleben. Dankeschön.